Nun wissen Sie, dass Sie mit Aktien für Ihren Ruhestand sparen möchten. Warum sollten Sie dafür Obermat benutzen? Dafür gibt es drei Gründe. Erstens, Obermat hilft Ihnen, mit Videos und Dokumentationen auf der Webseite, alles zu lernen, was Sie über das langfristige Aktiensparen wissen müssen. Zweitens, Obermat macht die ganze Finanzanalyse für Sie und konvertiert die Resultate in Perzentilränge, die einfach zu verstehen sind. Und drittens, Obermatt spart Ihnen Zeit mit einem Aktienfilter und mit top 10 listen die Ihnen helfen, schnell diejenigen Aktien zu finden, die Sie kaufen möchten. Merken Sie sich also. Obermatt zeigt Ihnen, wie zu investieren, erledigt die ganze Finanzanalyse für Sie und macht diese einfach zu verstehen und spart Ihnen Zeit mit einem Aktienfilter und top 10 listen